Digitale Bildung, barrierefrei. Hier sehen wir das Entwicklerteam Yeah You Learn. Es besteht aus ExpertInnen rund um Design, Programmierung und Bedienbarkeit. Das Team ist hoch motiviert und hat sich eine tolle Software mit spannenden und didaktisch großartigen Inhalten überlegt. Nach monatelanger Arbeit wird die Software endlich veröffentlicht. Anna ist völlig begeistert und lernt damit total gerne. Anna erzählt Christian davon. Er würde auch gern damit lernen, aber Christian ist blind und die Lernsoftware ist nicht gut für die Sprachausgabe seines Tablets vorbereitet. Christian benötigt barrierefreie Lernsoftware, aber es gibt nicht nur Christian. Tatsächlich ist Barrierefreiheit für 30 von 100 Menschen unbedingt notwendig und hilft am Ende wirklich allen, weil Barrierefreiheit immer auch Benutzerfreundlichkeit heißt. Aber was muss ein Entwicklerteam jetzt alles beachten, um Software für alle zugänglich zu machen? Um hier weiterzuhelfen, hat sich ein Netzwerk aus PädagogInnen, SelbstvertreterInnen und EntwicklerInnen zusammengetan, um eine offene und dynamische Informationsplattform zu entwickeln. Mithilfe prototypischer Personas können EntwicklerInnen anschaulich und komprimiert mehr über die Vielfältigkeit ihrer NutzerInnen erfahren. So können sie sich besser in die unterschiedlichsten Lernsituationen hineinversetzen. Dazu passend erhalten sie Empfehlungen, die direkt bei der Entwicklung berücksichtigt werden können. Diese Empfehlungen sind auch kategorisiert, sodass nach ihnen gezielt gesucht werden kann. Und falls mal ein Begriff unklar ist, wird dieser im Glossar nicht nur erklärt, sondern auch diskutiert. Es ist schließlich nicht immer leicht, die passenden Worte zu finden, wenn es um Barrierefreiheit und Inklusion geht. Du willst mehr erfahren? Geh jetzt schon auf digitalebildung-barrierefrei.de, um dich zu informieren und mit anderen zu vernetzen. Oder du machst mit und trägst so zu einer inklusiven und damit gerechteren Zukunft bei.